Mein Name ist Wolfgang Siebert. Ich bin Kindergärtner und Bildungsreferent, arbeite im Moment in der außerschulischen Jugendbildung, da vorwiegend in der internationalen. Wir entwickeln und führen Projekte durch.